Kreuz und Quer blitzen, Schwitzen, nur Sitzen fällt schwer Hektisch, anorganisch die Zeit Niemand mehr, der nur verweilt Qualität nicht mehr Viel zählt, nur Quantität wird noch Angewählt, tiefer Sinn wird Abgeschafft, Massenkollektiv abgeschlacht. Hektik, bleib mir fern Ich hätte sehr gern nichts von dir Hektik, verschleierst den Blick Sie finden die Ruhe fernab Von dir, hektik nur ein Tick, mit beiseite ein Stück, lass mich vorbei. Hektik, zu so finden mein Glück, brauch ich keinen Trick. Ich nehm mir frei. Schnelle Bilder, schneller Schnitt, Werbung macht für Konsum und fit. Schnell zum Kühlschrank in den Shop, mit Plastiktüten im Galopp das geben auf der Autobahn Ständig Konkurrenz und Flieger zur Bahn Sehen, riechen, hören alles nebenbei Angst vom Augen schließen, fühlen vorbei Hektik, bleib mir fern Ich hätte sehr gern Nichts von dir Hektik, verschleierst den Blick zu finden die Ruhe fernab von dir Hektik, ist nur ein Tick Tritt beiseite ein Stück, lass mich vorbei Hektik, zu finden mein Glück Brauch ich keinen Trick Ich nehm mir frei schon von tausend Jahre, woran die Menschen sparen. Bleibt doch nicht mal zum Stillen die Zeit, welche Blüten das wohl noch treibt. Der ganze Panik nur selbst gemacht, hört dich an, wie sie über euch lacht. Dreht den Spieß um, nehmt euch Zeit, seid nicht erst im Grab dazu bereit. Hektik bleibt mir fern, ich hätte sehr gern nichts von dir. Hektik,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 Fern. Ich hätte sehr gern nichts von dir. Hektik, verschleierst den Blick, zu finden die Ruhe fernab von dir. Hektik, bist du ein Tick, tritt beiseite ein Stück, lass mich vorbei. Hektik, zu finden mein Glück, brauch ich keinen Trick, ich nehme mir frei.